Eine bekannte Methode aus dem Bereich des kooperativen Lernens ist das sogenannte Gruppenpuzzle. Ich habe hier nochmal das Prinzip kurz aufgezeichnet. Es funktioniert so, dass es zunächst mal Stammgruppen gibt auf der linken Seite, die gemeinsam ein Projekt bearbeiten oder eine Fragestellung und die dann die Themen, die sie dafür benötigen, untereinander aufteilen. Ich habe jetzt hier mal die kleinstmögliche Gruppe sozusagen gewählt. Zwei Personen befinden sich in einem, in, immer in einer Projektgruppe in diesem Fall und teilen dann eben die beiden Themen, die sie jetzt bearbeiten wollen, um ihr Projekt voranbringen zu können, eben auf in die eine Person, die hier blau markiert ist, und die andere Person, die rot markiert ist. Natürlich bestehen solche Gruppen normalerweise dann aus mehr Personen, drei oder vier zum Beispiel, und man kann dann natürlich auch jede Menge mehr von solchen Gruppen haben. Der Punkt ist aber, man kann es auch mit diesen zwei Gruppen hier darstellen, und sieht jetzt, dass im zweiten Schritt dann, sich Expertengruppen bilden, das heißt jeweils die Leute, die ein Thema bearbeiten aus der Stammgruppe, treffen sich. Hier sind das einmal die Personen in blau und einmal die Personen in rot, diskutieren das Thema, erarbeiten das, bis es soweit fertig ist, dass sie es im dritten Schritt dann in ihre Stammgruppen zurücktragen können und dort ihre Expertise teilen. Die Idee ist also, dass in diesen Projektgruppen, in den Stammgruppen, jeder für ein Thema die Verantwortung übernimmt und somit alle in diesen Gruppen aktiviert werden. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kann man das denn jetzt digital in einem Videokonferenztool wie zum Beispiel Zoom umsetzen. Und dafür arbeitet man, wie sollte es anders sein, natürlich wieder mit den Breakout-Rooms. Und bei den Breakout-Rooms gibt es ja jetzt die Möglichkeit, dass die Teilnehmenden selber in einen Raum reingehen können. Das kann man dafür direkt mal nutzen. Und man braucht dann jetzt, wenn wir diese Mini-Version hätten, anhand derer ich das gerade auf der Folie dargestellt habe, bräuchten wir dann vier Räume. So, Und zwar folgendermaßen. Wenn ich jetzt vier Räume erstellt habe dann können die Leute eben selber ja in diese Räume reingehen, wenn jetzt die Gruppen schon aufgeteilt sind und ich sollte jetzt aber dann die Räume entsprechend auch so benennen, dass die Leute es auch wiederfinden, wo sie hin müssen und das kann ich hier umbenennen. Das heißt, der Raum 1, den würde ich dann nennen Stammgruppe 1. Da treffen sich dann also die Leute aus der Gruppe 1 und den zweiten Raum nenne ich dann Stammgruppe 2, dort treffen sich auch die Leute aus der Gruppe 2 in diesem ersten Schritt. Wenn dann der erste Schritt fertig ist und die Leute in diese Themen, also in diese Expertengruppen gehen wollen, dann können sie ja selber die Räume wechseln. Und dann ähm, nenne ich diesen dritten Raum hier mal experten Expertenraum Blau in dem Fall. Und dann logischerweise diesen hier Expertenraum Rot. So, und Dann können die Leute diesen zweiten Arbeitsschritt gemeinsam durchgehen, dass Sie also in diesen Experten-Teams hier sich austauschen. Und dann im dritten Schritt, wenn Sie wieder in Ihre Stammgruppen zurückgehen, die Teilnehmenden, dann können Sie auch wieder selber ähm, den Breakout-Room wechseln, können hier in diese Stammgruppe 1 und Stammgruppe 2 zurückgehen. So, das wäre meine Idee, wie man ein Gruppenpuzzle äh, online in der digitalen Lehre umsetzen kann.